Willkommen zum Bike-Zwischenbericht vom M1 Erzberg. Ihr seht es, ist eine scharfe Maschine. Ähm, ja, es ist wirklich ein scharfes Bike. Ich finde es echt cool, dass ich so testen darf von ähm, Ich habe ungefähr so 1500 Kilometer jetzt drauf. Vor das Rad so knapp über zwei Monate. Wirklich, das sagt man, fahrt es. Für ähm, so die technischen Daten schaut es am besten online was so was das genau hat. Auf jeden Fall markant bei dem Bike ist halt die Fox 38 und die Steuerfeder Stahl, hinten, also Coil, Spring bei beim Hinterbau. Der was da ein bisschen versteckt drin ist, ist 60. ja Natürlich auch die Schaltung komplett XDR ist ein scharfes Teil und ebenso die Bremse die Magura. Ähm, alles im Ohren würde ich sagen, komplett die Oberklasse von einem Bike. Für mich ist das Porsche Cheyenne. Ähm, zum Bike selber, wir oder ich habe es voll hergenommen, ich habe gar nichts geschenkt. muss bis jetzt sagen, ich ähm, habe keine großen Geschichten mit dem Bike gehabt. Überhaupt keine Probleme. Ähm, kleine Sachen hat es natürlich geben, das gibt es bei jedem. Aber in Summe, man sieht auch da, wenn man da, da her schaut, der Rocker ich bin ziemlich oft aufgesessen. Ähm, am Rahmen voll drauf auf die Steine, wenn man wo drüber fährt, klar, das passiert da also, sind Platten oben. Ähm, ebenso mit der Gabel wirklich, die ist wirklich dran gekommen. Und auch zum Beispiel der Schutz, was von dem von 1 oben ist, hat es teilweise auch gekauft, das ist wirklich Druck also nicht geschont. Und ja, war bis jetzt echt stabil. Zum Bike selber. Wie soll ich da sagen, ähm, es ist echt krass vom Reach, ich wiege jetzt 90 Kilo und gutes Bike ähm, ungefähr 2.000 Höhenmeter bewegen im Echo. es hat vier Stufen vom Brose her, das könnt ihr auch mal nachschauen online wie das übersetzt ist ähm, Ist ein integrierter Akku, also Inner Tube mit 750 Wattstunden. extrem ausreichend Natürlich hat das auch sein Gewicht, das ganze Radl und da muss ich jetzt sagen, wer es so ein Bike kauft oder zulegt, ich glaube, der weiß das und der rechnet auch damit. Und auch wiederum zum Fahren. Ich meine, die Fox 38er, ähm, in der Ausstattung, die Performance oder wie sie heißt, also die top Topgabe, ähm, braucht auch ein Gelände dafür. Sie spricht natürlich nicht so smooth wie die, wie die einfachen Fox. Also im Low-Bereich, aber wenn man das Bike auf Geschwindigkeit bringt, das ist brutal, das ist ein Bügeleisen. Also je schneller, dass man fährt, desto stabiler wird es. Zum einen fahren 29, hinten 25 Plus und zum anderen natürlich dieses Vorwerk, was bei hohen Geschwindigkeiten ein Bügeleisen ist. Ich meine, es ist, es ist auf das Ausgelegt, es ist so gebaut und wirklich, wirklich krass. Ähm, was man nicht unterschätzen darf natürlich bei dem Bike, man muss arbeiten, man muss aktiv sein und Gerade bei 29er fahren im abhill arbeiten, also wenn sie nicht treiben lassen, dann funktioniert das Bike. Es ist sehr sportlich geschnitten zum Fahren ähm und ebenso auch die Kufen. Also bei den Kufen Gewicht, Vieche, Vieche, Vieche. Wenn man da hinten sitzt, werden Kufen extrem schwer, gewichttechnisch etc. Wenn man mit dem Gewicht vorne ist, dann läuft es, also dann funktioniert es wirklich. Sattelstützen Fox Transfer macht ihren Dienst, ähm ist sowieso Standard bei euren Bikes. In so einer Klasse das Absenkbare drauf ist. Ähm, passt da gut zur Gesamtoptik, wo man auch schon sind. Optisch das Radl, echter Hingucken, Wir reden viel Light an. Ähm, natürlich, weil es die Marken sollten gibt und weil man es ähm, jetzt auch nicht so kennt. Noch. Ausstattungsmäßig, was totaler Highlight ist, ist die Lubine oben. Finde ich richtig krass. Gerade ablehnend Fernlicht. Natürlich, auch wenn man stürzt, man hat sie oben, ist sie natürlich beim gescheiten Überschlag auch. Durch, aber das ist dann bei jeder Lampe so aber man hat halt immer die Möglichkeit wenn man schon nachts am Weg ist, es dauert einmal länger man hat die Lampen und das funktioniert dass man halt da Licht mit hat ähm, finde ich auch eine coole Idee dass sie noch eine ausgeht und was ich weiß, gibt es dieses Rad auch gar nicht mehr in S also ich fahre jetzt halt ein M bei 1.85 ist vollkommen ausreichend für mich diese Rahmengröße L würde nur noch fahren können ich mag es ein bisschen kürzer und wendiger und da kann ich wirklich nur Sachen fahren, wo ich sage, okay, es ist trockbar. Es ist natürlich die Sache, wo oder wie weit geht man mit einem E-Bike, fährt man jetzt da noch extrem technische Geschichten oder nicht, weil klar, irgendwann sind halt da Grenzen auch gesetzt, einfach gewichtstechnisch und vor allem Drum und dran. Aber ich muss sagen, ich bin ja schon Sachen mit denken, wenn man dachte, das wird jetzt schwer, ist es auch wieder gegangen. Ja, Thema Bereifung, da kannst du alles falsch und alles richtig machen. Da ist dieser Eddy Current oben. Was bei jedem krass ist Durchschlagschutz. Natürlich, ein Durchschlag ist eigentlich ein Fahrfehler, sag ich. Also man hat, ein, man, man hat einen Schnitt oder so, aber Snakebite etc. ist eigentlich beim richtigen Luftdruck ein Fahrfehler. Weil das Gewicht zu weit hinten war und man nicht aktiv gearbeitet hat. Vorne arbeite ich runter, da kann der Durchschlag stattfinden. Aber wenn man zu weit hinten ist mit dem Gewicht und die Beine zu kurz hat, ein Schlag durch, man hat einen weit und fertig. ihr bis jetzt immer so auf Vater klopfen nicht einen Platten gehabt bei den Radl, 1500 km wüstestes Gelände äh, einwandfrei gelaufen. Also da muss ich echt sagen, krass. Und gripmäßig, es ist eine Gewohnheitssache. Ich schwöre, also mir taugt Maxis vom Fahren besser. Hinten ist er wirklich super im Antrieb, der Plus, vorne vor der Führung, man darf sie halt auch nicht nach hinten fahren lassen, was ich gesagt habe. Bald dass man hinten ist, fängt das Radl automatisch vorne ein bisschen gehen, weil natürlich auch die Masse dran ist. Genau, ansonsten also bin ich top zufrieden mit dem Bike, ich werde das jetzt auch so noch gut bewegen. Danach, der nächste Zwischenbericht findet dann bei knapp 2.000 bis 2.500 Kilometer Laufleistung statt und das sind keine Asphaltkilometer bis jetzt gewesen, sondern das war wirkliches Gelände. Allein also jetzt in Kroatien, wir haben es 400 Kilometer nur durch Bock geprügelt, also nur geprügelt. Das, das, die Leute haben geschaut teilweise also die haben es nicht verstanden, was da passiert mit dem Radl. Ich habe das so größten Küsten gefunden. die war bis dahin nur ein Steiner. Ich meine, ich jetzt dementsprechend aus, aber es hat es Und das finde ich in Summe schon wieder krass, weil allein der Carbonrahmen und so, der hat sicher einen halben Kilo Plastik verloren, gell, bei dieser Späße. Aber das Bike läuft immer noch. Ähm, muss man sagen, krass, auch mit der ganzen Elektronik, dass nichts passiert ist. Und das auch der Support von dem einen ist super, wenn man von denen was braucht, die sind gleich da, die sind sehr innovativ, muss ich dazu sagen, ich habe mit denen auch einiges telefoniert schon. Durch Krone, ich keinen Kontakt gehabt, weil Deutschland ein Reisen für mich aus Österreich ein bisschen ein Problem ist. Werden wir jetzt in Zukunft ändern. Trotzdem sind wir super bemüht, da, etwas zu machen und kümmern sich ja gleich darum. Muss ich sagen, alles im einen, wie gesagt, das Gesamtpaket, es kostet was, aber der, der sich entscheidet, so etwas zum Kaufen, der will auch das haben in der Ausstattung, sage ich. Und man darf halt auch nicht vergleichen, wahrscheinlich ein Radl um 6.000 oder 5.000 Euro hat auch seine Leistung. Jedoch wenn ich das haben will, dann kostet es einfach, das ist überall im Leben so. Und man kriegt halt auch keinen Range Rover um 15.000 Euro rein, sondern man muss halt dann auch investieren und das Geld in die Hand nehmen. Man kriegt dafür, ich sage einmal, ein faires Produkt, was funktioniert, weil jetzt noch 1.500 Kilometer kann man sagen, was los ist. Und ähm, was auch stimmig zusammengesteckt ist. Also, Laufräder etc., muss ich sagen, unterm Strich, wirklich eine super Sache. Ja, jetzt hoffe ich, dass das so weitergeht, dass das Radl alles durchmacht, was noch so ist. Und wir sehen es beim nächsten Bike-Zwischenbericht, das werden dann die Conveys wieder werden. Ähm, genau, bleibt dran. Falls ihr Fragen habt, M1 Sporttechnik, schreibt es ihnen direkt, sind echt super cool drauf. Sehen Sie die Kommentare, technisch kann ich euch auch noch das sagen, was online ist, das sind relativ jung entwickelte Bikes, die selbst wissen am besten was los ist, ich weiß es eh nicht so, ich meine, ich fahre, ich schon ein bisschen aus mit den ganzen, aber heute halt, dass ich jetzt im Detail sagen kann, wie alles läuft, was das alles so kann, wahrscheinlich viel mehr was so ist, ähm, ja, was ich nur sagen wollte, ähm, weil viele gesagt haben, ja, Thema Brose und so, er fährt sich komplett anders, wie der Schiman, das muss ich schon sagen, wie der Bosch, aber sehr, sehr, wie ähm, soll ich sagen, naturgemäßer Antrieb. Also er unterstützt dich einfach wie wenn du mehr Kraft hättest. Das heißt jetzt nicht, dass er, dass er mir ist oder so, ganz im Gegenteil. Man muss sich jetzt halt körperlich mehr anstrengen oder halt man wird nur das unterstützt, was man dazu gibt. Das finde ich cool. Ähm, hat einen gewaltigen Vorteil, Treisberg auffahren Weil wo die anderen Motoren oft ein bisschen zu stark sind, ist der halt einfach viel feiner gedrosselt und das ist schon eine coole Sache. Ja, jetzt habe ich wirklich nur geredet. Ähm, Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Kommentare und Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Für dich. Ciao.